Seit 100 Tagen sitzt die Journalistin Mejale nun schon im Gefängnis. 100 Tage zu viel. Höchste Zeit, mal wieder zu schreiben. Liebe Mejale wir denken an dich. Journalismus ist kein Verbrechen. Das gesamte Team von Reporter ohne Grenzen. Wenn auch Sie schreiben möchten, dies ist die Adresse. Mejaletolu Cholu Bakiat Köy Kadin Kapale Hapishanesi Bakirköy, Istanbul. Es kann einsam werden im Gefängnis. Mejadetolo freut sich bestimmt auch über Ihre Karte.